Hier. Es gibt noch viel normale Challenges und dann gibt es hier die die Cupcake, Fast Fever und Golden Freddy Challenges, wo dann alle an sind und dann alle immer stärker werden. Das wird AIDS ist Fuck. Deshalb machen wir erstmal weiter mit Night of Misfits, wo wir die kleinen Misfits bekommen. Wir kriegen Balloon Boy auf 20, heißt Foxy wird einfach so aktiv, ähm, Mangle auf 20. Also, für mich jetzt kein Problem. Ich muss eigentlich dann nur die ganze Zeit nach links gucken, weil Mangle höre ich ja, wenn, wenn sie da ist. Und Golden Freddy, ja, der sitzt da halt einfach manchmal. Der ist manchmal in der Hall. Also muss ich da einfach nur gucken, ob da hinten Foxy oder Golden Freddy ist. Ja, wenn er Golden Freddy ist, nehme ich den ganzen anderen. Ich habe mich gefickt. Ja, versuchen wir es mal. Night of Besitz. <lacht> Ach komm, irgendwie sind es doch alle drei irgendwelche Besitz. Biz ist irgendwie so. Keine Ahnung. Ich muss wirklich nicht nach rechts gucken, weil ich höre ja Mangle. Was war das denn gerade an wie Delay, das war wieder war du. Oh hi. Jetzt kommt aber voll oft. Den gesehen in der Mitte? Da war Gold Freddy. Da war Foxy, was ist los bei mir? Ich glaube Foxy wird eigentlich nur, einfach nur automatisch wegen ähm, Balloon Boy äh, aktiv. Also aktiviert, was auch immer, ja. Gibt es wirklich einen Balloon Boy, das aktiviert wird. Ja, wenn ich jetzt alle Nächte auf einmal im First schaffen, ne? Ich, ich bin dabei, Bruder. Ich hab voll viele Aufnahmen jetzt. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt vor viele Folgen schon in einem. War jede Challenge in einer Folge. Alter Junge, wie oft kommt der denn? Ist er weg? Oh fuck. Das meine ich. Wenn man die ganze Zeit anflasht, dann äh, bist du gefickt. Gut, gut, genau. Egal, äh, ach so, ich merke es gerade. Golden Freddy ist nur auf 10 und der ist schon so aktiv auf 10. Alter, wie er auf 20 wird, warum ist er hier auf 10 und hier auf 20? Diesen beiden auf 20, der ist auf 10 und Foxy ist auf, weiß ich nicht, 5 oder 1, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, soweit ich weiß, ist Foxy nur da, damit Balloon Bar auch einen Sinn hat zu existieren. So weißt du, oh fuck weg. Weißt du, Golden Freddy kommt einfach sofort an. Junge. Was ist los bei ihm? Okay, ist weg. Ey, mich fuckt das am meisten ab, wenn er einfach hinten im Hall ist. Dann weiß ich, bin ich immer so... Fuck, was mache ich jetzt? Weiß ich. Soll ich meine Fächer eigentlich eigentlich bewegen oder passt das noch so? Ist nur so noch okay? Was meint ihr? wenn ich ihn Anflasche, während der bei mir sitzt, bin ich instant tot. Das zuckt dann das Spiel nicht mehr. Also erstmal mit, äh, erstmal Maske und dann flashen. Ganz wichtig, Leute. Weil Sonst flasht ihr Golden Freddy und dann ja, dann seid ihr, der äh, war von ihm geflasht. Das wollt ihr natürlich nicht. Ne? ihr wollt ja jetzt Golden Freddy nicht in Unterhose sehen, nicht mal, oder? Also ich würde es nicht wollen. Ein Mangel. Einer morgens in Gelman natürlich. Releve noch nicht. Hi. Hello! Und die und der Sinn der Spiele ist warten, bis man rausgeschmissen wird. Ja, man spielt fünf Nächte. Also, mein, also zumindest ist das der Story Mode, sage ich mal. Spielst du spielst fünf Nächte. Und dann gibt es eine Bonusnacht für die, die Hardcore Boys. Wenn die das schaffen, dann gehen okay, die Hardcore Boys noch mehr in ihren Arsch geschoben. Nennt sich dann Custom Night, da könnt ihr nochmal ihr komplettes Nicht-Leben unter Beweis stellen, weißt du? Das mache ich gerade. Ich zeige dem Spiel gerade wie wenig Leben ich habe. Hi Golden Freddy, ist er nicht da? Okay. Da bist du ich schon gefragt. Wo warst du, Bruder? Hab dich vermisst. 2 Uhr ja morgens. Hey, mangle Oh, Mangel hängt da ab. Jetzt check ich warum die Reihe so... Warte, also, ich gucke, warte, ich noch mal nochmal gleich durch. Ich hab's gerade nicht verstanden, was du geschrieben hast. Mangle, piss dich mal bitte. Bitte hat ah, ja lang gedauert, man gab es das bei dir. Ach, da bist du jetzt mit deinem Hasbendruch äh, chillen, ne? Ja, stimmt, muss ich glaube ganz so Okay, jetzt check ich warum die Reise höllisch beliebt ist. Wieso denn? Was glaubst du denn? Oh fuck, als ob meine flashback batterie nur noch einen Balken hat. WTF! Alles klar! Junge, ich sag euch, meine Batterie wird noch leer gehen, bevor Ballonboy sich sie schnappt. Come on, 4 a.m. Yeah. Kann ich jetzt gut schaffen? Ich will es jetzt auch gern schaffen. Bevor am besten bevor meine äh, Batterie kaputt ist uh, oder leer ist, ja, wahrscheinlich eher mehr Leer. Ne, das ging ja schnell. Mangel sehr sozial von dir. So, halber balloon boy. Oh, das Schauen wir gleich den Chat an. Meine Batterie, meine Batterie ist einfach gar kein Balken mehr, die wirklich anfangen zu flashen, Batterieleiste und dann wird sie einfach leer gehen. Noch flasht sie nicht, noch ist sie einfach nur so ohne Balken, weißt du. Jetzt flasht sie. Fuck. Jetzt muss ich konzentrieren, falls weil es noch schaffen will. Halt, Small Flasher. Ich muss. Mein flashlight ist fast leer. Sie ist so gut wie leer eigentlich. Es ist 5am, Bro. Bro, es ist fucking 5am. Und Foxy da holen so sonst verpiss dich einfach nicht. Oh Junge. Wenn ich jetzt sterbe. Yay! Yeah. Oh Mann, ey, dieser Willsitz. <lacht> Was haben wir dafür bekommen? Was haben wir dafür bekommen? Was für einen großartigen Preis haben wir dafür bekommen? Wir haben. Ja. Ich warte. Einfach nein. <lacht> okay, ich muss zugeben, war schon äh, wieder süß. Irgendwie.